Meine Freunde des Kampfsports, es ist wieder soweit. Wie könnte es anders sein? Es gibt neue Fitner, neue Ansagen, neue Herausforderungen. Dieses Mal aber sehr, sehr spannend, denn es geht um einen 17-Jährigen, der die türkische Ehre wiederherstellen möchte. Aber bevor es hier direkt zum Hauptprogramm geht, etwas Werbung in Eigensache bei fightero-sports.com mit dem Code KALID könnt ihr 10% sparen und das beste Nahrungsergänzungsequipment bekommt ihr bei Triceps.at. SMASH! Okay, let's go direkt zum Video von diesem 17-Jährigen. Ich befinde mich mit FM gerade, er will unbedingt, unbedingt will er gegen Beton, Karabulut kämpfen. Bruder, warum und wo? wie bist du auf Beton gekommen, sag ja. mir. Ich verstehe nicht, wo Mansur El Saif diese Leute findet. Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist so, als würde er diese Leute magnetisch anziehen. Mansur ist da, Leute kommen und machen Ansagen bei, für Sparta CF3. Anders gibt es es nicht. Ist Mansur El Saif etwa der geheime Matchmaker von Sparta CF3? Haben wir hier einen neuen Fall aufgedeckt? Ich weiß es nicht. Er ja, türkische Würde kaputt gemacht und ich will zeigen, dass Türken nicht so wie er ist. Okay, das ich hört sich gut an. Ich bin ein Macher und ich rede nicht so viel. Kannst Wenn du noch... Wenn ein... du hast, dann komm und wir kämpfen. Okay, Bruder, hast du mal Kampfsport gemacht oder bisschen. so? Man sieht schon mal im Hintergrund? Ich denke, das sind Securities. Achtet jetzt auf die Securities. Das ist jetzt wirklich mega. Ja, komm, zeig mir was. Aber es ist auch seitlich, weißt du, komm. Marschall, Marschall, hey. <lacht> hey. auf Bruder, jeden Fall! <lacht> der kann es nicht fassen, der denkt sich, Bruder, seit wann kannst du boxen? <lacht> Eben, Bruder macht stabil. Beton, es ist noch eine Chance für dich. Ja, Beton, das ist noch eine Chance für dich. Greif zu, es geht um türkische Ehre. Habibi, Lass dir das ja nicht gefallen hier. Ja, natürlich gibt es noch ein weiteres Video von Ewen, was heute aufgedacht ist, und das macht natürlich auch einen guten Eindruck, denn die beiden, Beton Karapolut und Ewen, dürften den gleichen Modegeschmack haben. Jacke von Moncler. Beton, hast du leere Hose oder was? Warum antwortest du nicht? Ja, solche Chance zu machen und lass uns kämpfen. Oder hast du Angst, gegen eine 17-jährige Junge zu kämpfen? Ah eben, wenn du und Karapolut kennen würdest, dann würdest du wissen, dass er sich manchmal eine Woche gar nicht meldet. Das ist ganz normal bei dem. Ja, er hat nicht leere Hose, der meldet sich einfach nicht. Auf alle Fälle bleibt es weiterhin spannend. Ich halte euch weiterhin auf den Laufenden, wie es hier denn tatsächlich endet. Denn das dürfte eine wirklich sehr, sehr spannende Kampfbarung sein. Wobei ich eben den guten Ratschlag geben muss, er sollte doch etwas Mehr auf Kebab, Teller und Pommes verzichten. Mehr dazu aber in den kommenden Videos und in den folgenden Videos und in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Und blieb, blablub, blub. Tschüssi, baba, und das war's.